Es geht weiter mit dem Thema Akzeptanz. Und jetzt kommen wir zum Segment Gesellschaft. Jawohl. Die Gesellschaft ist natürlich, gibt gerne immer vor, wer weiß wie offen zu sein, aber man hat es jetzt gerade erst bei der Wahl gesehen. Eine gewisse Dame, die an der Regierung beteiligt ist. Mutti. Ist, ist, Oder auch Dirigentin <lacht> genannt. Dirigentin, ja. Ist im Grunde immer noch, <lacht> immer noch dagegen. Oh ja. Leider. Ja, das kann man nur sagen. Sie hat damit ein, Bauch, ein Bauchproblem bei so auch jedenfalls, ähm, weil sie glaubt, die immer ähm, weniger werdende Schar der konservativen Anhänger noch äh, trösten zu müssen. Ja, genau, das denke ich auch. So, das ah. tiefe Bayern, ja das auch. Ähm, Gut, aber das ist ja nur ein Teil der Gesellschaft. Ja, ja, ich denke schon, dass der Großteil auch damit mittlerweile kein Problem mehr hat. Selbst also die Mehrheit der CDU und der CSU, wieder sogar ja. jeweils deutlich über 50 Prozent, haben damit keine Probleme. Mehr. Ja. Aber wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel Amerika anguckt, das ist echt heftig. So. Da gibt es ganz viele Staaten, wo immer noch irgendwie äh, das in Gesetzestext verankert ist, dass man, weil man schwul ist, gefeuert werden kann. So. Ja, das stimmt. Und wir brauchen gar nicht so weit weg zu gehen. Also auch in Europa ist im Grunde genommen in vielen Staaten wieder ein ähm, Rückschritt zu beobachten. Polen zum Beispiel, Ukraine ist nicht so sehr weit weg. No. Da ist eigentlich wieder ziemlich finster aus und von Russland wollen wir gar nicht mehr reden. Das ist ganz schlimm, was da passiert. Ja, das ist schon sehr übel. Ja, Trotzdem bleibt festzuhalten, dass in unserer westlichen Welt, sage ich jetzt mal, Schwulsein bei Männern und bei Weiblein schon ziemlich äh, akzeptiert ist. No. Das wird bei uns auch so weit kommen, dass das letzte große Thema Adoption für ähm, gleichgeschlechtliche Mannschaften auch noch äh, kommt, das wird also auch umgesetzt werden, dauert noch ein bisschen. So, dann haben wir es eigentlich soweit erreicht. Ja. Im Wesentlichen. Was natürlich nichts darüber aussagt, wie die Akzeptanz oder auch die Toleranz bei unseren Nachbarn, die hier Tür an Tür wohnen, aussieht. Das ist ein anderes, anderes Thema. Ja. <lacht> und mir fällt dazu ein wir waren letztes Jahr waren wir auf einem Campingplatz einem Fkk Campingplatz an der Ostsee und da äh, war das schon heißt, wir, du dann ich und Christian. Dein ja und ja. da war es schon so, dass äh, man teilweise komisch angeguckt wurde, wenn man da als zwei Männer irgendwie lang gegangen ist Ach. und irgendwie neben unserem Platz waren auch irgendwie so eine Familie oder so und, oder Freunde zusammen. keine Ahnung mehrere Leute waren das auf jeden Fall. Und die haben dann halt auch irgendwann mal gesagt so, ja, zwei Männer, das passt doch gar nicht zusammen. so Und ist das denn nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Und das fand ich irgendwie total doof so. Und oh. das, das weiß ich nicht. Also, das geht doch dir überhaupt nichts an. Ja, es geht dir überhaupt nichts an. Und äh, das haben die uns ja nicht direkt gesagt. Aber man hat es mhm. halt gehört, weil die waren direkt neben uns. So. Ja, ja. Siehst du, das mache ich nämlich damit. <lacht> also das, das Akzeptan bei, also, bei, bei vielen Leuten. In der Gesellschaft durchaus vorhanden ist, bis zu einem gewissen Punkt. Wenn es dann sehr nah an einen heranreicht, sei es als Nachbar oder wie gesagt auch aus dem Campingplatz oder im Hotel oder was der Geier was, ja. dann kann es schon wieder anders aussehen, mhm. ja, das bei uns. So. Wichtig ist meines Erachtens nur, dass man sich davon nicht irre machen lässt und alle einschüchtern lässt und trotzdem dazu steht. Ja, das stimmt. Das können wir uns natürlich doch relativ gut leisten. Wie gesagt, wie in anderen Ländern die wir schon genannt haben, es ist nicht so einfach. Selbst in Frankreich übrigens nicht. Ich hatte ja, einen, wenn man das gesehen hat, wie die da auf die Straße gegangen sind, wegen diesem Adoptionsrecht auch. Ne? Ja, überhaupt für dieses Thema Homo-Ehen, ja. die es in Frankreich jetzt gibt, mit allem was dazu gehört, auch mit Adoption übrigens, das ist Gesetz. Ja. Ähm, trotzdem ist die Gesellschaft da teilweise schon sehr gespalten, zumindest nach einer sehr bürgerlichen Schicht. Und ich hatte einen Freund aus Frankreich, der, äh, aus Südfrankreich sogar, der auch äh, in seinem Job als Polizist ähm, große Schwierigkeiten hat und hatte und immer noch hat, das zu zeigen, es geht eigentlich nicht. So, und das zeigt schon auch, ähm, dass es selbst in unseren Nachbarstaaten ja. nicht so weit her ist mit der Akzeptanz. Wir können da eigentlich ganz froh drum sein. Ja, das denke ich auch. Und ähm, ich hatte jetzt Besuch aus dem Orient von einem sehr netten Mann, mit dem ich schon lange chatte. Und dann ist der Wunsch entstanden, dass man sich mal kennenlernt. Und hat er mich besucht. Er hat diese weite Reise auf sich genommen, um mich zu besuchen für eine Woche. Und ähm, wir sind dann hier Hand halt in Hand durch Hamburg gelaufen, auch durch Berlin. Das fand er toll. Hm. Das kennt er natürlich nicht. Ich meine, der ist Kommt aus Saudi-Arabien, da ist das nicht nur verpönt, da ist es verboten. Todesstrafe, ne? Aber hallo. Ja. Also da ist zumindest die Hand ab, wenn nicht noch was, noch was anderes. Auch in allen anderen Golfstaaten ist das natürlich der Fall. Klar, der ist verheiratet, hat Kinder, der hat sein Familienleben. Dieses, anderes, dieses andere Leben, was er gerne führen würde, das muss er ganz heimlich machen, bis auf wenige Gelegenheiten beschränkt, dass er mal jemanden aus Europa kennenlernt, wurde ganz furchtbar. Ja. So. Ja, und wenn man sich das auch anguckt, von wegen normales Familienleben, aber trotzdem dann mal mhm. Männerabenteuer, das sieht man auch hier öfters mhm. öfteren und dadurch erkennt man ja auch, dass es nicht wirklich irgendwie, dass die Leute sich nicht wirklich offen geben können oder einfach nicht die, ja, weiß ich nicht, die Selbstbewusstsein oder was auch immer haben oder Angst haben, ihren Job zu verlieren, was auch immer. Ja, klar. Und... Ja, man sieht es ja bei Geromio oder so, wenn da steht verheiratet bisexuell, dann weißt du, der hat wahrscheinlich eine Frau, ist wahrscheinlich mit einer Frau verheiratet. Das ist durchaus, durchaus wahrscheinlich. Ja. Ja, das ist ein ganz großes Problem, weil natürlich auch diese Menschen nicht wirklich zu sich stehen können oder auch nicht nach, dass die nach außen sein können, bis auf wenige Ausnahmen, wo dann die Frau das alles weiß und auch noch. die Familie alles weiß oder sogar einen Freund gibt der in die Familie integriert ist, das gibt es ja alles. Nur ist das natürlich dann trotzdem für einige Teile in unserer Gesellschaft immer noch ein großes Problem. Ja. So. Gleichwohl, wie gesagt, wir leben in einer liberalen Gesellschaft hier in Deutschland. Uns geht es ja gut, wir haben viel erreicht. Da können wir auch stolz drauf sein. So. Und wir sind schwul und es ist auch gut so. <lacht> genau. So, mit all seinen Schattenseiten, die es natürlich auch gibt, aber die haben wir auch schon gesprochen. Ja. So, jetzt sind wir schon wieder fast am Schluss, aber wir haben noch eine Bitte an euch. Ganz wichtig. Dass ihr uns bitte abonniert. Und oh, ja. Hier oben mache ich einen Link hin, wo ihr uns abonnieren könnt. Da oben. Da so, hier, weil da oben. Ja. Yeah. Und äh, dann mache ich hier unten, da, <lacht> mache ich einen Link hin, wo ihr auf unser Twitter-Profil kommt. Da könnt ihr auch immer gucken, was da so los ist. Und dann ja das war's schon oder Die beiden Sachen, die beiden Sachen oder noch ja. was. Nein. Nein. Also natürlich ich auch weiter sagen, genau weiter sagen und nicht schaden teilen und uns, uns schreiben und uns schreiben auf Twitter oder über Google, könnt ihr auch über YouTube uns schreiben, wie ihr das so findet. Oder in die Kommentare ganz unten schreiben. Auch eine gute Idee. Ja. Einfach Meinungen sagen. Kommentare. Oder gerne auch Vorschläge für die nächsten Themen, was ja. wir machen sollen. Sonst gehen wir sonst bei die Themen aus. Ja. <lacht> ja, also wir sind da ganz offen für Vorschläge, Kommentare, Meinungen, welche Art auch immer. Beleidigung. Nee, das muss ja nicht sein. wir wollen doch die Form wahren. <lacht> ja. Ja, und das sitzen wir heute auch mal schön am Tisch, Ja. so ganz ordentlich und, äh, nein, nein, also das soll schon alles seine Ordnung haben. Genau, keine Beleidigungen. Nein. Kommentare gerne, Meinungen, Wohlmeinende. Wie Oder auch Kritik, aber keine ah. Beleidigung. So, jetzt haben wir es. <lacht> Damit es mal klar gefällt ist. Ja. Also, schreibt einfach, meldet euch, wir freuen uns. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.